Suchmaschinen der Zukunft, also was hat man sich gedacht, das war immer ganz klar, wenn man von Suchmaschinen der Zukunft spricht, dass man äh, nicht mehr eine Tastatur bedient, sondern man spricht, äh, Scotty hatte dann fälschlicherweise die Maus hier in der Hand, ähm, also es ist ganz klar, Suchmaschinen der Zukunft äh, immer, also auch in ganz vielen Artikeln, die man dazu recherchieren kann, das heißt es immer, nein, wir, spre wir sprechen das da rein. Und äh, da gibt es halt jetzt auch tatsächlich, unsere Handys sind das Device, das hat ein Mikro und da kann man reinsprechen und natürlich gibt es mir Siri und ähm Cortana heißt das andere, gibt es da Mechanismen und wenn man jetzt auf YouTube guckt, wie die Leute das benutzen, dann äh, fragen die immer nach komischen Sachen, sing mir ein song und äh, sonst was, also irgendwie man kann zwar auch nach dem Wetter fragen, aber man kann auch nach dem Wetter googeln oder man kann gleich auf die Wetter-App gucken, also die Frage ist, was, was kann man damit jetzt wirklich machen? Hi, haben die Ehre, Dummkopf? Was für Dummkopf! <lacht> Siri, wieso nennst du mich immer Dummkopf? Du möchtest dass ich dich immer Dummkopf nenne? Nein, du sollst mich nicht Dummkopf nennen. Okay, ich lasse das. Also äh, auf die Art äh, geht das da weiter. Aber insgesamt kann man sagen, es gibt immer irgendwie äh, die Sache, Suchmaschinen beantworten Fragen. Äh, sie beantworten Fragen in verschiedene Bereiche. Und meine These ist, dass eben zukünftige Suchmaschinen die bislang unbeantworteten Fragen beantworten können. Es ist jetzt nicht so, dass Sie das wirklich über eine Voice-Suche machen müssen, sondern Sie, äh, die, die, eine Websuche tut auch nur Fragen beantworten. Im Prinzip schreibt man dann äh, irgendwie Bundesliga da rein und man will eigentlich jetzt gerade die Frage beantwortet haben, wie ist denn jetzt der aktuelle Stand? Und das müssen Suchmaschinen interpretieren, aber im Prinzip sind es Fragen, die beantwortet werden. Also was sind das für Fragen? Sport, das Wetter und das sind populäre Fragen, die wurden schon alle beantwortet. Das heißt, auf der Suche nach der Suchmaschine der Zukunft muss ich da äh, mich umschauen, welche Fragen man denn heutzutage noch nicht beantworten kann. Welche Fragen kann man noch nicht beantworten? Äh, ein Beispiel, was Suchmaschinen zum Beispiel beantworten können, was soll ich kaufen? Und äh, äh, bei Amazon ist das so, wenn ich jetzt... Äh, dann äh, zum Beispiel so eine, so eine Brille hier aussuchen, sondern so eine Schweißerbrille, dann sagen die mir, äh, das wird häufig zusammengekauft mit einer weißen Perücke oder es wird häufig gekauft mit gelber Farbe. Also diese äh, Vorschläge sind oft sehr treffend. Aber warum ist das jetzt hier so? Und äh, es gibt ja eine Antwort, das ist wahrscheinlich ein Kostüm. Und äh, das ist ja wahrscheinlich auch ein Kostüm. <lacht> äh, Schweißerbrillen werden für Kostüme gekauft. <lacht> also die Frage ist immer noch, was... Was frage ich mich, äh, was, was für Fragen kann man denn beantworten, die noch nicht beantwortbar sind? Das wäre die Suchmaschine der Zukunft und das sind immer diese W-Fragen. Wer, wie, was, who, wer bin ich, Who's perfect? Und äh, das sind natürlich jetzt Fragen, äh, where are you now? Äh, vielleicht sind sie auch Songtitel ja. oder äh, what does the fox say? Oder was ist meine IP? Also das frage ich mich auch manchmal. Ähm, How to be single? Ist das, ein, ist das ein Film? Also das ist quasi die, die äh, Google Search Suggestions geben mir die populärsten Fragen zurück, die da reingegeben wurden. Was natürlich die Antwort auf meine Frage ist, was sind Fragen? Ja? Deswegen mache ich hier diese, diese Beispiele. Und äh, man kann natürlich auch, das ist sehr schön, Berlin ist techno und dreckig, ja? aber es gibt auch Sachen, die sind wirklich merkwürdig, wie zum Beispiel Frankreich ist schön, wenn man in einem deutschen Panzer sitzt. Also das ist also eine fürchterliche Geschichte. Also wie kommt es zu sowas? Ja? Jedenfalls, so kann man dieses Spiel immer weiterspielen. Es ist auch recht amüsant, um zu fragen, was gibt es für Fragen, die noch nicht beantwortet wurden. Das ist meine Antwort auf die Frage, nach der Frage, welche Suchmaschinen die Zukunft, die Suchmaschinen der Zukunft. Aber wir haben natürlich noch einen äh, bekannten Sprecher hier. Glücklicherweise habe ich gestern den Vortrag von Sascha Lobo gehört, ja, denn er sagte, er möchte eine Suchmaschine, gestern auf der Republika. Ich glaube, dass das allererste, was jemand von euch tun soll, und bitte versteht das als Aufgabe, die Gründung einer Suchmaschine ist, und zwar ernsthaft. Ich würde gerne, ich hätte gerne, dass jemand von euch es schafft eine Suchmaschine zu programmieren. Wenn es schafft jemanden zu zeigen und zu schaffen, was ich suche, wenn es nur der Facebook-Eintrag ist, wo ich nur kurz den interessanten Gedanken gesehen habe, bevor ich aus Versehen Reload geklickt habe und danach finde ich ihn nie wieder, wenn ich mir den Namen nicht gemerkt habe von der Person. Also, wenn das jetzt eine funktionale Anforderung wäre, würde ich das noch mal besprechen wollen. So äh, scharf ausgedrückt wäre das nicht. Also Sascha Lobo möchte finden, was er schon gesehen hat. Er möchte die meisten Dinge, die er finden möchte sind ihm schon begegnet. Das ist seine Suchmaschine, die er sich wünscht. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber es ist doch ganz verständlich, denn er findet nicht, was in den Social Medien drin ist. Er hat jetzt gerade Facebook angesprochen. Es ist nicht so einfach, das zu finden, was in diesen gekapselten Bereichen ist. Und deswegen nochmal eine Aufstellung hier. Das ist jetzt meine Schlussfolie. <lacht> äh, die Timeline, was ist passiert? Das Web 1.0 ist dann irgendwann in ein Web.com gegangen. Das Web 1.0 nannte man ja noch nicht so und dann äh, wusste man, es gibt diese .com-Blase bis 2000 ungefähr. Da entstanden also die Websuchmaschinen, web man und das ist eben plausibel, man muss Websuchmaschinen machen, weil Informationen, die überhaupt da sind, sind alle im Web. Das war der Zustand. Und irgendwann kam dann Web 2.0, so das Mitmach-Web, wo man auch user Generated content hatte und dann kamen Twitter, YouTube und Facebook und natürlich gibt es auch noch die Fotocommunities und viele andere, die aber sehr stark die Nutzer konzentrieren. Die Nutzer sind konzentriert außerhalb der normalen Webseiten, sie sind konzentriert in den Social-Communities und das ist sehr, eine sehr populäre Bereiche, die haben sehr viele Sichtungen, es gibt da sehr viele Klicks und äh, das Web. Das Web, das eigentlich in HTML-Seiten ist und auch das, was die Blogger schreiben, wird so unsichtbar gegenüber diesen populären Bereichen, dass man jetzt da sein Augenmerk drauf haben sollte. Suchmaschinen der Zukunft sind also Suchmaschinen, die sich auf den, auf den Portalen befinden. Bing ist mal wieder zu spät dran gewesen. Microsoft hatte auch das mit dem Internet nicht so richtig verstanden. Wolfram Alpha haben dafür alle anderen nicht verstanden. Ja, und jetzt der Zukunftsausblick, also meine These ist, wir, wir gehen hier in Monopoliesituationen hinein, Monopolie de deswegen, weil es Social Communities gibt, die, die Best Informationen bestimmter Art konzentrieren. Und äh, die werden dann für Broadcast-Mechanismen benutzt, also die ganzen YouTuber, die YouTube-Welt äh, hat entdeckt, dass sie quasi wie so Sendezentren sind und äh, da konzentriert sich also die, die, die, die, die, die populäre Menge der Leute drauf und wenn das weitergeht, dann wird das eigentliche Web, also das, das, die Vielfalt, die jedermann erzeugen kann, in, äh, in, in verschiedenen Bereichen von Webseiten so unsichtbar, dass das möglicherweise in einem einer geschlossenen Ecke landet, sehr stark lizenziert. Deswegen nenne ich das mal, es kommt nicht das Web 3.0, sondern das Web 0.0, <lacht> äh, äh, wo äh, auch äh, quasi die... Ähm, äh, Regierungen auch ein bisschen äh, drauf schauen. Wir sehen das jetzt schon so mit den Regulierungsgesetzen, die wir haben, äh, wie Google zensieren muss, äh, geht es in diese Richtung. Das heißt, wo ist die Lücke? Was können wir da tun? Also vermutlich gibt es neue Portale mit mehr Daten und vermutlich sollten wir hier reinschauen. Wir sollten in diese geschlossenen Bereiche, die nur für sich Portale haben, reinschauen, um wieder einen, einen holistischen Blick auf alles zu bekommen, damit, damit es nicht diese Ecken gibt, wo jeder so stark als Monopol wachsen kann. Das war mein Vortrag. Es gibt auch noch zwei Suchmaschinen, die man selber ausprobieren kann. Hier kommt die Eigenwerbung, Yassi und Locklack, Rechts Social Communities. Wir machen Twitter auf und demnächst viel mehr und Yassi als web für jedermann. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.